Hallöchen ihr Lieben zu einer neuen Folge Let's Go Pikachu. Ich fange hier gerade im Startbildschirm mal ein, einfach, dass er mal sieht, wie Pikachu da auch rumflitzt. Um, ja. Ihr seht ja, er hat auch die Sachen an, was ich gesagt habe. Das sieht übelst cool aus. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Ja. Ach ja, hier waren wir. Ich muss jetzt erstmal überlegen, wo wir waren. Wie sieht unser Team eigentlich aus? Okay, Klotex ist paralysiert. Das ist ja auch gut. Und halb tot. Haben wir hier das Item mitgenommen? Ja. Gut. Hätte dich ja mal einer heilen können, Klutexo. Auch keiner gemacht, hä? Armes Klutexo. Und ein Paraheiler haben wir da. So, Weiter geht's. Und da war man ja drinnen, der hat gesagt, er möchte Tee haben. Was ich cool finde, dass die es jetzt schon so sagen. In der Nähe von Prisamia wird ein riesiges schlafendes Pokémon gesichtet. Noch eins. Und unglaublich ist nicht der einzige Taktraum seiner Art in der Kanto-Region. Jupp. Yep. Ja, es gibt ihn auch nicht nur in Kanto. Jetzt wackelt es mir Ah, ein Supertrank. Danke, Pikachu. Also, so von der Seite sieht man das wirklich gut, wenn der wackelt. Ja, gut, das sehe ich. Pikachu, das sehe ich. Aber wenn man so von, von vorne guckt, sieht man es auch. Aber von hinten ist es immer sehr schwer zu erkennen, wann der wackelt man nicht, weil der wackelt ja mit, wenn ich laufe. Wo denn, Pikachu? Hier wackelst du mit dem Schwanz, aber wie? Aber ich finde nichts. Drama, Rutschma. Hä? Hä? Lass mich rollen. Er ja, wackelt ganz stark mit dem Schwanz. Ich versuche zu gucken, hier ist nichts. Da hinten! Du warst so ganz anders gewackelt, Pikachu. Du willst nicht schön. Aber ganz anders. Ich bin jetzt hier durch. Ich habe keine Lust mehr. Da liegt noch was. Eine Ex-Abwehr. Und aufwärts. Das Einkaufszentrum von Bersama City ist so praktisch, weil es viele Waren im Angebot hat. Gehst du oft dorthin? Nö. Als Kind fand ich es immer lustig, die ganzen Evolutionssteine mitzukaufen. Weißt du warum? Habt ihr einfach gekauft? Wo man die ja nicht alle braucht. Traumato? Was hast du nur gefunden? Was hast du gefunden? Eine Nana-Apäre. Ich will das Item. Ich will das Item. Ein Elixier. Und du bist bestimmt eine Trainerin. Sonst würdest du dich nicht so drehen. Hey, du, lass mal hören, wie viele arena schon gesammelt hast. Drei. Dafür musst du nicht mit mir kämpfen. Das kann ich dir auch so sagen. Raichu. Das ist kein Alola Raichu. Alola Raichu ist hübscher. Nein, das muss jemand anders machen. Traga so go. Dir kann er nämlich keinen Elektroschock in den Kopf knallen. Also kein Donnerschock. Jetzt kommt das mit Lichtschild. Ich komme nicht mit speziellen Attacken, mein Freund. Knochenkeule. Ih, ist kein Ruckzuck-Keep. <lacht> ist kein ruckzuck Macht aber ganz schön Schaden, wenn ich dir einen auf die Mütze hau. Uh, und du auch. Och, Krakosso. Deine Trefferrate ist echt gleich null, oder? Finde ich irgendwie nicht so schön, dass der immer daneben haut. Jetzt waren die drei Pokémon. Hau bitte nicht so oft daneben. Welches Level ist das Reitsch... Das ist ja 28, na danke! Kein Wunder, dass du so viel mehr Schaden machst wie ich. Obwohl ich effektiv treffe. Also ich mach schon Schaden, aber... Erneuerst du jetzt dein Lichtschild? Nö. Hat aber das nächste gemacht. Trakosso? Warum? Ich versteh's nicht, Tragosso. Muss ich gleich mal gucken, was das für eine Trefferrate hat, diese Attacke. Er trifft ja fast jedes zweite Mal nicht. 85% sind nicht aller zweimal nicht treffen, Tragosso. Das sind keine 85%, das sind 85%, ich haue daneben. Aber nicht, ich treffe 85% mal. Oh, Trakosso, das muss nicht sein. Du wirst gar nicht nicht leiden. Juhu, Klutex, Level 28. Wir kriegen bald einen Plurak, wenn es so weitergeht. Um. Diktri. Sherlock, du bist dran. Wir müssen hier keinen unendlichen Kampf draus machen. Vor allem, hier hat die alles entwickelte Formen. Ach, mit den Haaren auf dem Kopf seid ihr aber hübscher. Äh, oh, Erdbeben. Aua. Das macht doch ganz schön Schaden, ne? Selbst bei Shylock. Und du schaffst es nicht, sie zu töten. Seriously? Wenn jetzt nochmal mit Erdbeben kommt, bist du tot. Du bist auch nicht wirklich schneller. Ein Diktree ist leider ein ziemlich schnelles Pokémon. Ah! Das zieht mir mal die Hälfte ab. Vielleicht bist du ja schneller. Kein mit Erdbeben hier an dieser Stelle. ist unfair. Okay, ich heile nur Shillock und entschuldigung, dass du jetzt wieder sterben musst, Wulpix. Aber... Ich heile jetzt erstmal nur Sherlock. Tut mir echt leid, Wulpix. Aber wieso kommt ihr auch mit Erdbeben? Jetzt schon. Ein bisschen unfair. Das ist wie der Hornbuch auf der Route vorher. Das war auch nicht so nett. Los, Sherlock. Und nochmal sie da du hättest es auch einbrennen können, das wäre auch gut gewesen. Jetzt machst du nicht die Hälfte, warum? Verstehe ich nicht. Schlechter Ro Roll gehabt, ha? Ja? Weiß, was das Reitsche gekonnt hätte. Jetzt kommt Eis, na toll. Also das ist glaube ich Eiswasser, ne? Äh, wäre mir ja sinnvoller gewesen. Kann sein, dass Klutex jetzt auch gleich stirbt. Weil du bist ja Eiswasser. Wasser, <lacht> Wasser vergessen. Ja, da ist doch Eiswasser. Da, bis es sehr effektiv ist, zieht es nicht viel ab. So was? Die ganzen Attacken hier, meine Freundin. Das sind ja Attacken. Das ist ja gruselig. Jetzt lasse ich dich aber nicht sterben. Die macht ja nicht so viel Schaden mit Wasserdüse. Nee, bam. Eine Wasserdüse mir auf den Kopf. Ja, wir haben es verstanden, dass du Wasserdüse kannst. Das anderes macht deine Trainerin irgendwie nicht. So, wir sind gleich bei der Stadt. Ich habe keinen Bock, so viele Tränke schon wieder auszugeben. Ich meine, wir sind in dem Spiel eh reich, aber das muss ja nicht unbedingt sein, oder? Hoppla, du bist viel stärker als erwartet. Äh, und du hast schon wieder Zahnschmerzen. Der war nicht nett. Erdbeben. Pummelow, radikal, radikal. Dich hole ich mir gleich, jetzt gehe ich erstmal heilen. Und da steht schon Team Rocket, na toll. Erstmal geht. Ja, bitte. Mia hupst so schön fröhlich aufs, auf die Theke. Dankeschön. Draußen steht noch ein Spezialtrainer, den holen wir uns jetzt auch noch. Mal gucken, wer hier sitzt wegen äh, Tausch. Eine Olle mit Nabra. Wenn ich ein Pokémon hätte, würde ich mich sofort auf den Pokémon-Weg machen. Okay. Die Madame Prismania. Grüß dich, junge Dame. Ich bin diejenige, welche dir einen Blick auf deine zukünftige Begegnung gewähren wird. Welches wird Wesen werden Diejenigen besitzt, mit denen das Schicksal dich zusammenführt? Für exakt 10.000 poké kann ich deine Zukunft voraussagen. Aus dem Vorhanden hast du Dresse? Zeig mir die Tür, zeig mir die Zukunft. Ja, mach mal. Gut, sehr gut. Dann lass mich dir einige Fragen stellen. Vor, sie Vor dir siehst du fünf verschiedenfarbige Blumen. Welche Blumen würdest du gießen? Blumen gießen. Ich. Wahrscheinlich die roten. Tihi, so ist das also. Und du eine der Blumen stutzen müsstest, für welche würdest du dich entscheiden? Die rosa ne? Nee, die blaue. Ich verstehe. Dann lass uns jetzt gemeinsam einen Blick in deine Zukunft werfen. Pokus, Pokus, Fididus, mit der Unwissenheit ist jetzt Schluss. Liege ich falsch, fress ich im Besen. Du triffst heute ein Pokémon mit diesem Wesen. Abra. Ja, ich sehe es ganz deutlich vor mir. Heute führt dich das Schicksal vor allem mit dem Vertreter der folgenden Wesen zusammen. Art. Es war mir eine freude Geschäfte mit dir das machen. Wow. Ich hoffe, das Schicksal wird gut zu dir sein. Ist das dein Ernst? Was hat du jetzt tun so? Die Poképlanete erzeugt einen besonderen Ton, den Menschen nicht hören können. Deshalb kann man mit ihr auch schlafende Pokémon aufwecken. Der Ton erschreckt sie auf. Na toll, ich will sie aufwecken und nicht erschrecken. Siehst du, ich in der Ecke, die mit dem Abraumschleppler viele Leute munkeln, dass sie ein unglaublich talentierter Wachsage sein soll. Äh ja, habe ich nicht so das Gefühl, aber okay. Ich bin aus Alola hergekommen, so viel der hier in Kantoheimischen Sandaren zu sammeln wie möglich. Du hast nicht zufällig eins? Ja, würdest du das gegen meins tauschen? Natürlich. Ich gebe dir gerne, ähm, ja, ist egal. Bitte. Du überlässt mir also dieses Pokémon? Super, damit steht das Tauschgeschäft. Natürlich überlasse ich dir einen Sandan, wenn ich dafür einen eis kriege. Ich finde das so cool, wie das aussieht. Ein Eis sieht Sandan noch cooler aus als normal. Tschüss. Hallo Sandan. Eispair. Eispair, mhm. Sehr kreativ. Eisstahl bist du sogar. Ui. Danke für den tollen Tausch. Unterschied zu ihren Artgenuss aus gehören dann in ihrer Alola-Form übrigens dem Typ Eis an. Das will ich mag was. Du bist Eis. Eisstahl bist Ist das? Moment. Was ist die Box? Das ist Eisstahl. Nein, ich wollte es mir angucken. Zeig mal bitte. Nein. Ja gut, du kannst dich viel attacken, aber du bist wirklich Eis-Stahl. Die Verteidigung! Oh mein Gott, die Verteidigung. Entschuldigung, Wilpix. Ich habe ein Stahl-Pokémon bekommen. Stahl ist immer ein schöner Typ. Um, da muss ich aber mein Team mal wieder ordnen. Mia nach hinten. Und dann darfst du auch mal mitlaufen. Oh. Nein, ich wollte dich nicht aus dem Pokéball holen. Ich wollte dich bewegen. Ich wollte, dass Sandan mitläuft. Nein, oh, Sandan soll mitlaufen. So. Äh, das rollt über den Boden. <lacht> Ist das geil. Ich war doch nicht fertig, aber... Das ist geil, das, räumt immer das ist geil, es rollt ihr von Fußball. Ist das geil. Hi. Oh, Du siehst aus, als hättest du gerade ein ganz fantastisches Abenteuer in dir. Du inspirierst mich. Ja, ich sehe es vor mir. Die bombastischen neuen Attacken, die ich deinem Partner jetzt beibringen kann. Soll ich deinem Pikachu einer meiner fantastischen Attacken beibringen? Was ist das? Ich möchte erstmal wissen, was das ist. Das klingt Schmerz. Das ist eine Flugattacke. Nein! Mein Pikachu schwebt nicht irgendwo oben! Nein! Oh, Armes Pikachu. Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch kein Flug-Pokémon. Jetzt haben wir hier noch einen Trainer gehabt. Das ist so geil, das rutscht. Das rollt sich. Sondern wirklich? Das ist so geil. Eine kleine Straße zwischen zwei Städten. Hach, des 7 hat ja einen eigenen Charme. Oh, hallo, bist du bereit? Na dann, wie wär's mit etwas Musik? Dieses Stück nenn ich Pokémon-Kampf. Echt? Mann, meine Nase geht gerade dicht. Das wird ich nicht so schön. Schon wieder auf Arbeit angesteckt. Wollen wir die kleinen Knuffel mal knuddeln? Porenta. Mia? Ja, ich glaube, Traumato schafft das nicht, oder? Könnte ja mal versuchen mit Psychstrahl, aber... Ich schläfe das erstmal ein, mal gucken, ob's funktioniert. Es kommt mit Fassade, es Sade. Au. ja Fassade tut schon weh. Jetzt kommt zu Tassierblatt. Was kann dieses Pokémon alles? Und bam. Tschüss, Borenta. Das ist mal Traumato fast gekillt. Fällt ich nicht so schön. Töte bitte Traumato nicht. Yay. Ich finde ja dieser Zwischentrainer, also die hier, echt cool. Also cool gemacht. So, andere komm mal raus. Dass es die hier gibt. Früher gab es die ja nicht. Na gut, da war jeder Kampf irgendwie eine Herausforderung in der ersten Chain, weil die genau wussten, was du machst. Es dreht sich sogar, wenn ich es raushole. Knuddelup! Knuddel, knuddel. Au, oh, es kann auch Fassade. Äh, Satan! First Try eingefroren. Und das bleibt auch noch genauso stehen. Ist das geil? Oh, das sieht so geil aus. Es bleibt auch noch so stehen. Das ist schon gemein, aber geil. Satan macht seine Arbeit schon mal gut. Erstmal einfrieren. Ich kriege mir ja irgendwo noch ordentliche Attacken für dich oder du lernst noch welche, weil das ist ja nicht gerade viel Eishieb. Ah, oder. Bleib mir weg mit Gesang. Tschüss, Knuddelhof Das war jetzt geil. Aber es ist auch schön, dass die beim Schlaf oder so, dass sie das auch genauso machen, also auch beim Eingefroren sein so stehen bleiben. Das finde ich echt cool. Äh, nein, kein Energiefokus für dich. Brauch mal nicht, werde ich eh nie benutzen. Was für eine wundervolle Melodie. Ja. Hast schon geil, dass sie auch so stehen bleiben. Danke für diesen tollen Kampf. Dafür bekommst du das hier von mir. Hätte ich mir auch denken können, dass er uns Fasade schenkt, oder? Ein Pokémon Fasade an, während es von einem Statusproblem betroffen ist, verdoppelt sich die Kraft der Attacke. Ja, aber nicht, wenn man eingefroren ist. Kommt hier noch irgendwas? Sag mal, Sandan, jetzt will ich mal was prüfen. Hast du wirklich das Wesen hart? Die sagte ja, meine Pokémon werden heute alle Wesen hart haben. Nein, du hast Wesen frech. Schlechte Vorhersage. Taubsi, Taubsi, gibt es noch was anderes? Taubsi, Pummelow, ich sehe nicht. Radikal. Ich sehe nicht, was hier hinterm Haus ist, ne? Das ist irgendwie komisch gemacht. Aber ich glaube, die sind keine Pokémon, die wir noch nicht hatten. Gut, dann gehen wir uns wieder heilen. Und dann würde ich mal gerne gucken, ob wir diese Eissteine kaufen können. Ja, nimm mal meine Pokémon, mach's mal heiler. Bevor ich aber Sandan entwickle, gucke ich dann nochmal nach, ob der noch irgendwas lernt. Also Wolpix lernt ja nichts mehr, Den, die können wir entwickeln. Aber Sandan, da bin ich mir gerade nicht so sicher. Da steht erstmal... Tschüss, Rocco. Steht da einfach Rocco rum! Das klären wir später, was mit Rocco ist. Ich will jetzt gucken, ob ich die Steine hier gibt. Steht da einfach Rocco. Wirklich jetzt. Oh, steht hier dran, wo man was kaufen kann. Sehr toll, das hilft mir trotzdem nicht, weil da nur steht Trainer-Zubehör und so. Was fällt denn nur Trainer-Zubehör? TMs? Warte halt! Hier kannst du TMs kaufen. Drachenroute, Kaskade, Tablette wäre cool. Guck mal her. Spukball, Hyperstrahl. Eisenschweif. Ich guck erstmal, was du lernst. Bei Eisenschweif wäre auch was für Sandan, glaube ich. Nee, du hast die Steinchen nicht. Gut. Ist hier noch ein der verkauft? Nein. Das meine ich, da steht zwar dran, ähm, Trainerzubehör, aber die Steine gehören für mich auch als Trainerzubehör. Also für mich sind das keine Videospiele? Really? Let's go Pikachu? Kann ich hier spielen? Ein Puzzlespiel, das ist bestimmt spannend. Das ist eine Nintendo Switch-Konsole, echt? Nö, meine ist schwarz und hat ein Pikachu drauf. Ja, muss mal auf Toilette und checkt uns einfach mal die rechte Hand. Weil er pullen muss. Ist das die Komplettlösung? Kann ich damit schneller spielen? Ich glaube, für das Spiel braucht man keine Komplettlösung. Ich will die Steine. Wunsch. Ja, verkauft mir die Steine. Ja, Eisstein. Brauche ich auf alle Fälle zweimal. So, dankeschön. Und damit würde ich sagen... Hören wir erstmal hier auf. Lass mich doch mal raus jetzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann klären wir auch, was Rocco da unten macht. Und äh, mal gucken, ob wir da zwei Entwickler kriegen. Ob Sandan und Vulpix sich beide schon entwickeln können. Oder ob der Kleine hier noch was lernt. Mal gucken. Deswegen sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.